Ganz frisch aus Italien eingetroffen, der Equipe Atomo von Diadora. Und unser Norbert erzählt uns mal, was den Schuh so besonders macht. Ja, danke Michael. Das ist ein Ferrari für mich. Ich bin ihn gelaufen, super leicht, super federnd, super schnell. Seit 40 Jahren auch der erste Schuh, der komplett in Italien gefertigt wurde. Und was hat Diadora hier gemacht? Die haben Stickstoff initiiert in diese Mittelsohle. Anima-Technologie heißt das. Und das macht den Schuh so reaktiv. Das Obermaterial sitzt wirklich gut und fest am Fuß, sehr angenehm. Und hier sieht man bei der Außensohle, das ist die Duratec 5000, sehr abriebfest und nur da eingesetzt, wo der Schuh das wirklich braucht. Ja, Wiedergewicht gespart, also schneller Schuh und gibt es nur bei deinem Laufspezialisten. Danke, Norbert. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf.